Ich bin's Conny. und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Das neue Pet Simulator Hardcore Update ist draußen. Ich konnte es leider gestern noch nicht direkt beim Release spielen, weil ich arbeiten musste. Aber dafür kann ich euch jetzt alles zeigen, was das Update so zu bieten hat. Und das ist vor allem Late Game Content. Also für Early Game Leute gab es ein paar kleine Changes. Also vor allem der Bug. Gehen wir wieder zurück zum Shop. Der Bug hier, dass der Timer immer zwölf Stunden angezeigt hat, der wurde jetzt endlich gefixt. Bin ich froh drüber, es gibt hier jetzt Ballons, weil es ist ja Anniversary... Simulator X ist jetzt ein Jahr alt geworden und es gibt den Hardcore-Modus. Und viele von euch werden sich wahrscheinlich fragen, wie kommt man in den Hardcore-Modus rein? Und das wird auf der Webseite ziemlich eindeutig erklärt. Hier auf der Webseite steht, ready for a challenge? If you have the Void World unlocked and at least 25% of your mastery completed, you can enter Hardcore-Mode. Und das bedeutet, der Hardcore-Modus ist nur verfügbar für Spieler, die schon die Void-Welt haben, also durch die tech -Welt durch sind. Ich muss das ja einmal kurz alles... Das war sehr laut, aber ich musste das jetzt einmal hier kurz machen. Vielleicht kriege ich ein Huge pad Ba-bam, ba -bam, ba -bam. so. Und mal ganz abgesehen von Pet Simulator X möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich heute Abend live streame. Schaltet unbedingt ein. Später im Video gibt es übrigens noch eine richtig coole Verlosung. Also schaut das Video noch bis zum Ende. Aber vorher möchte ich euch noch sagen, heute Abend live ich zwar. Und vielleicht ist auch ein neuer Special Guest dabei, der sonst nie auf meinem Kanal war. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen, falls das passiert. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Wir gucken mal, wie es wird. Aber wenn ihr mir irgendwelche wichtigen Fragen stellen wollt, könnt ihr das im Livestream machen. Es sei denn, wir spielen gerade Vollgeist mit ganz vielen Leuten. Dann ist es schwer, auf den Chat einzugehen. Aber nächste Woche kann ich leider Leider nicht livestream. Ich muss aus privaten Gründen was sehr Wichtiges machen. Da ist leider das Wochenende weg und ich werde es wahrscheinlich dann auch nicht schaffen, genug Videos zu machen. Das tut mir sehr leid. Aber ich habe leider nicht so viel Zeit für YouTube. Deswegen nächste Woche kein Livestream. Seid lieber heute Abend im Livestream dabei. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und nicht vergessen, am Ende gibt es eine Verlosung. Okay. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal in die Void. Hier gehen wir rüber. Angekommen in The Void steht hier jetzt dieses Haus. Und da kommen wir in den Hardcore-Modus rein. Und um in den Hardcore-Modus reinzukommen, falls ihr in das Haus nicht reingehen könnt, müsst ihr mindestens ein Viertel von eurer Mastery abgeschlossen haben. Die Mastery ist hier unten, wenn ihr auf diesen Stern drückt für die Mastery. Das hier müsst ihr zu einem Viertel durchhaben. Und das habe ich durch. Es gibt hier 1485 Level-Dinger, die ich machen muss. Was auch immer. Und davon habe ich 529 von der Mastery. Und damit habe ich ein Viertel abgeschlossen und kann... ...den Hardcore-Modus betreten. Und wenn ihr das macht, steht hier... ...Are you sure you want to enter the Hardcore-World? You won't lose any progress. Ihr werdet nichts daran verlieren, wenn ihr in den Hardcore-Modus geht. Und ihr könnt jederzeit wieder aus dem Hardcore-Modus zurück. Dann kommt ihr in eine neue Welt. das lädt jetzt ein bisschen. Und angekommen in der neuen Welt, wenn wir dann da sind... ...dann fängt alles praktisch von vorne an. Es gibt Pets, die sind... ...eine Trillion mal stärker. Welcome to Hardcore. You can leave at any time. Teleport-Menu. Good luck. Also... Pets hier im Hardcore-Mode sind 1 trillion times stronger als normale Pets. Das bedeutet, eure normalen Pets hier sind nichts wert. Wenn ich jetzt hier einfach meine besten Pets ausrüste und hier hinschicke, kriege ich 16 Hardcore-Coins. Ich habe 16 Hardcore-Coins. Ich kann es ziemlich schnell abbauen, weil ich habe ja ziemlich gute Pets. sind auch ziemlich viele YouTubes noch dabei. Aber ihr seht, man muss jetzt einfach wieder farmen. Es ist praktisch ein Reset. Man fängt von vorne an. Coinpiles. Jetzt ist es auch endlich mal eine Gelegenheit für mich, meine Mastery voll zu machen, dass ich hier ganz normal farmen muss. Und dann kann man hier natürlich die Hardcore-Pads hatchen. Und die Hardcore-Pads, die haben es natürlich auch in sich. 240. Ich öffne mal das lausigste Eck, das es gibt. Und ziehe ein Dog. Das schlechteste, was man so ziehen kann. Und der Hardcore-Dog. Wo haben wir ihn? Wir haben ihn auto-deleted. Ich mache mal Auto-Delete aus und öffne nochmal ein Ei. Und ich brauche sieben Coins mehr. Okay, baut mal kurz ab, Leute. So. Jetzt. Öffnen. Und jetzt ziehen wir einen Dog. <lacht> okay. Jetzt habe ich auch einen Dog. Und ihr seht, der Dog... Ich gehe jetzt mal auf No Notepads. Rüste nur diesen Dog aus hier. Und der Dog, der hat dann so einen Schein, weil der ist Hardcore. Und der kommt so... Wuh, wuh. Wie dieser... Wie früher, so der Dark-Matter-Effekt so ein bisschen. Halt nur cooler... Und er raucht und so schnell baut der Dog halt ab. Einfach mal so zum Vergleich, mein bestes Pet, mein Huge Flopper zum Beispiel, baut dann so schnell ab. Das heißt, mit meinem Huge Flopper bin ich ungefähr viermal so gut wie mit meinem Dog aktuell. Also damit ihr euch das einmal vorstellen könnt, dieser Dog hier hat zwei Stärke. 2 mal Trillion, das bedeutet, das sind 2 Trillion. Die sind alle 41 Trillion, bla bla bla Trillion. Das heißt, der Dog wäre ungefähr hier einzuordnen von der Stärke her. Zwischen dem 404 Demon und dem Pixel Wolf. Wenn ihr dann aber ein Pad habt, das in der Hardcore-Welt... Also wenn ihr dann ein Pad habt, das 200 Stärke hat hier in der Hardcore-Welt, dann bedeutet das, dass das Pet in der echten Welt 200 Trillion Stärke hat. 200 T. Das ist ziemlich krass. Ihr braucht auch für diese Maschinen hier sehr viel mehr Diamonds. Hier, wenn ich jetzt Gold-Pets machen soll, hier Hardcore-Pet. Achtprozentige Chance. Ich brauche mehr. Es kostet 5 Millionen. Ich gehe aber hier einmal zur Bank. Weil, was ich glaube ich lange nicht mehr gemacht habe, ist hier meine Zinsen einsammeln. Ne, zwei Stunden noch. Okay. Es gibt natürlich den Trading Plaza. Es gibt alles so, wie es vorher war. Nur, dass es halt oh, düsterer und stärker und was nicht alles ist. Und um wieder zurück in eure normale Welt zu kommen, ihr geht ihr einfach hier auf den Teleport. Und dann steht hier Normal-Mode. Und dann geht es zurück zur Normal. So. Und zurück in der normalen Welt ist hier auch alles wieder ganz normal. Ich habe auch noch meinen Hardcore-Dog. Ich kann den nur noch ausrüsten, weil der ist einfach... Der ist jetzt schwächer als meine anderen Pets, weil der hat nur drei, äh, zwei Trillion Stärke. Aber ich sage euch, die Hardcore-Pets, die werden es richtig in sich haben. Die werden sowas von in sich haben. Ich gehe jetzt auf jeden Fall einmal hier zu Dark Tech. Wo haben wir es? Weil ich habe da bestimmt schon seit Monaten ein paar Pixel-Wolfs am Vergammeln, oder? View? Ja, so ein paar Pixelwolves rausgeholt. Und was ihr sicher auch schon gesehen habt und selber auch bemerkt habt, Spieler, die mindestens den Rang Pro oder mehr hatten, kriegen zur Feier von ein Jahr Pets um Lato X von Preston dieses Anniversary-Gift. Und hier ist eine hundertprozentige Chance drin, so ein Exclusive-Pad zu ziehen. Das könnte theoretisch auch Gold oder Rainbow sein. Und eine 01 prozentige Chance, ein Huge-Pad zu ziehen. Und das Ding, das will ich nicht öffnen. Ich drücke auf Nein, weil das könnt ihr gewinnen. Ich habe davon zwei Dinger, weil ich ja mit zwei Accounts gespielt habe. Und diese zwei Anniversary Gifts, die verlose ich an euch. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur auf Twitter gehen. Ich gehe jetzt hier einmal zu meiner Bank rein. Und, uch, oh, das sind ja ein paar Sachen, die kann ich withdrawn. Die Sachen hat mein zweiter Account die letzten Tage gezogen. So, und ich starte jetzt nochmal eine ähm, Verlosung. Und zwar, um genau zu sein, verlose ich dieses Anniversary Gift, dieses Anniversary Gift, diesen... Rainbow, Utah Rock und einen goldenen Utah Rock. Es gibt vier Dinge zu gewinnen und alles, was ihr machen müsst, ist auf Twitter zu gehen und meinen Tweet zu retweeten und euren Username, euren Roblox Username darunter zu kommentieren. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Der Tweet ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und die Verlosung wird am 1. August über Twitter aufgelöst. Viel Erfolg! Ansonsten gibt es noch Secret Areas. Um die zu finden, müsst ihr einfach nur suchen oder ihr geht einfach hier in die normale Welt. Schaut euch um. Und da ist ein Lock. Da ist die erste Secret Area. Da drücken wir rauf. It's locked. Hm. Wie können wir es wohl breaken? Habt ihr eine Ahnung? Schreibt es in die Kommentare. Wie können wir dieses Secret Lock breaken? Ich werde darauf in diesem Video hier noch nicht eingehen. Dasselbe gilt auch noch für eine andere Secret Area. Und übrigens gibt es in der, äh, der Hardcore-Welt dann auch neue Hoverboards. Und zwar das hier und das hier. Da steht aber in beiden Fällen nur Unlocked in Hardcore-Mode. Was man dafür machen muss? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder viele Robux ausgeben. Natürlich gibt es auch wieder ein Exclusive Act, das werde ich sicher nicht kaufen, weil ich möchte Prest noch nicht mehr Geld in den Rachen schieben. Wir schauen erstmal, was jetzt noch so aus zum Lotto X wird. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!